Mit diesem kleinen Video wollen wir zeigen, wie bei den Möbelmachern aus schnellen Bleistiftstrichen richtige Küchen zum Kochen werden. In diesem Beispiel haben wir für den Architektenstand im Planhaus auf der Münchner Heim- und Handwerk aus Dichtung Wahrheit gemacht, was man am Zusammenhang zwischen Zeichnung und Foto gut erkennen kann. Wir hatten viel Freude und spannende Gespräche mit Gästen und demonstrierten modernste Kochtechnik wie zum Beispiel das Garen im Vakuum. Machten im Druckdampfgarer in zwei Minuten fränkische Klöße und servierten an unsere feingedeckten Nussbaumtafel das Hutangerind, das Weideschwein oder den stolzen Gockel. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie sich für individuell für Sie gefertigte Massivholzküchen aus Franken interessieren. Sie sind schnell gezeichnet und machen ein Leben lang Freude.